Hi und willkommen. mein name ist dann die und ich begrüße euch zu dem wahrscheinlich letzten part dieses projekts also bis auf wenn die dlc kämpfer und also was rauskommen und ja wir haben in der letzten folge kürers besiegt in der vorletzten folge haben wir das besiegt und jetzt so wie es ausschaut müssen wir gegen beide kämpfen das wird ja ein absoluter spaß ja, solange nicht dieser angriff von dem hier vorkommt also dieser Wellenangriff, dieser vor wo die seine clown hier so auf mich schießt, das wenn ich so darüber nachdenke, das ist ein absoluter Klacks im Gegensatz zu diesem Angriff. Also ja, also solange dieser Angriff nicht vorkommen vielleicht schaffen wir halt. Ich will gar nicht wissen, was hier jetzt abgeht, ey. äh Okay. Ich habe eine gute Idee. natürlich natürlich Danilo, dann nehme ich wie denn sonst Danilo und dann nehme ich Na, wen denn sonst Danilo. <lacht <lacht> Was ist das? Okay, wird das einfacher? gesagt sagt mir, wird einfach. So im Sinne von, oh du hast alle leute hier erledigt also ja wenn du alle leute erledigt hast dann kriegst du halt einen einfacheren bosskampf wir sagen mir ist der fall wir haben schon voll die heroische musik und also was oh, ich habe drei chancen Oh nee. So läuft das ab. Oh Gott, sagt mir nicht, wir müssen hintereinander gegen die kämpfen. Was? Ja, er kämpfen sich auch gegenseitig gut. Ich muss gegen euch kämpfen. raus du auch zur letzte okay nett da braucht jetzt nicht wirklich der Tomate aber danke hat mache ich ich kann doch jetzt drei Mal springen Ich glaube, ich brauche meine ganzen Heilfähigkeiten. Ich glaube, Angriffskraft hier bringt nicht so. Okay, oh gut. Okay. maxi Tomate hat mich irgendwie um mehr geeilt. Ich dachte, die halt nur um 50. <lacht> da bin ich war so, je länger der kampf eigentlich dauert desto besser weil dann halte ich mich ja immer frisch nach oben schon beinahe runtergeflogen. Ne? So. Nee, nee, nee, nee, nee, So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Wir war aber ordentlich Sachen hier, ne? Kämpft ihr euch mal ne? ich habe mich hier hoch ne? okay, wenn ich wieder eine maxi tomate am ende bekomme meine befürchtung ist aber wenn ich hier einmal verrecke dann muss ich das alles noch mal neu machen ne? und das wird doch wahrscheinlich der fall sein Bestatt. Du fliegst raus und du fliegst raus. Ich hab gesagt, du fliegst raus. Oder kann ich so schwer sein? Ey. jetzt kommt er habe ich hab gerade besiegt vor fünf minuten Komm, wieso kann ich diese dinger nicht ausweichen okay wir gehen jetzt in den weltraum Versuche mich gar nicht hier zu treffen, habe ich so Gefühl. Ich irgendwie so gedacht, dass man hier irgendwie zu dritt hier durchgeht, weil man bekommt drei Dinger hier, drei, äh, äh, drei äh, Jetpacks, so viel Heilung. Ich kann doch nicht nur für einen Charakter hier gedacht sein. Ich Sache, ich, wenn ich verrecke dann habe ich immer noch zwei andere. Ich habe ja nicht, ich muss auf die alle zugreifen. Leiden sind sie sehe ich gerade. So wer schießt jetzt irgendwie auf mich oder so, aber war schon Bock. Da ist schon interessante Angehensweise an finalen boss ich bei da kommt dann noch irgendwas ne? schießt die alle auf die zurück, oder ich glaube die nehmen jetzt mal schaden irgendwie die denken sich jetzt bestimmt aus so, wir haben die ganze zeit uns selber bekämpft ne? dabei ist da die bedrohung er ist viel mächtiger als wir beide Auf raus, besonders raus. Danke, jetzt kommen die wahrscheinlich beide. Ne? Okay, wobei, wenn ich verliere, muss ich muss wieder alles neu machen. Ne? galem und da kommt was äh, Rush? Ich glaube, ich habe doch andere Geister mitnehmen sollen. war ich treffe den nicht. Ey. Boah, hier haben sie also Boss Rushing gepackt, ey. Super. ich ja lieber diesen einen geist hier mit heilungsschild nehmen soll wow. ja weil ich kriege ja auch von dracula auf die fresse oh, mein gott ey. also ich besiege die finalen bosse und dann krieg ich von dracula auf der hat ja auch noch zwei Formen? Ich lasse mich die ganze Zeit von denen treffen. Ah, ist nicht gut. Sieh mal auch, was meine Angriffskraft ist, ne? ich habe lieber heilung steht ja ich viel über heilung steht einsetzen oh, nee, ich bin tot aber ich gehe keine maxi tomate oder irgendwie so was danach haben wir ein problem ja. gut muss ich echt gegen alle Bosse noch mal kämpfen. Oh, ich sehe es auch gerade. Okay. Ich habe auch ich sehe auch gerade, wer alles da drin ist. kommt du sei jetzt nicht so diesen angriff ja ich habe dreier sprung damit komme ich hier voll locker jetzt über Oh, nee. Oh, ich weiß gar nicht, was der angefahrt hat. Oh. Wo? Oh. Vor allem bei ihm funktionieren ja gar nicht am Angriff. Ey. Ja. Ja, da wäre Heilungsschild richtig viel besser gewesen, ey. Oh, und weg besser. Ah, ja, ja. ja super jetzt kriege ich nein ich hätte lieber gegen den roboter gekämpft da bist jetzt nur die bösen ja okay ist gut jetzt nur die bösen ja bekämpft Ich euch mit dem Fäusten weg. Na. Oh. Hey. Oh. wie lange brauchen wir um da rauszukommen ey. bitte gehen wir noch mal so ein herz am ende nein Boah, jedes mal immer davon getroffen, also das war. er wird nichts. Nein, glaube ich nicht. <lacht> nee. Na so, sechs ob hier ging es. Ah, was ich gerade sagen. Ha, ha, ha. Hm, der Bosskampf ist so nervig. Ey. Der ist ja überhaupt nicht fett oder so. Ne, habe ich hoch, habe hoch. Jawohl. Hm. Oh, ehrlich, nein, ah. oh Gott, ich habe sogar noch geschafft, dadurch <lacht> zu kommen. Er ist einfach zu fit. Ich kann dich nicht hören. Du bist einfach zu fit. Oh, er trifft mich hier am Ende der Stage. Ne, nee. <lacht> da wird nichts. Wenn wir hier noch danach gegen Links kämpfen müssen, ne? Ich habe mich auch der Terz da geblieben, wäre aber ja, du sollst eigentlich voll einfach sein hier mit. Alter. Einfach stehen und lässt sich abknallen, ne? Start. in die fresse so Wenn man dann man noch weiter los glaube ich Ne, wird ein bisschen nerviger aber wir mal. Jo, und danach gingen alle beide nämlich an Ah. Ich habe jetzt drei Sprühe. Ja, der macht mich trotzdem gefährlich. Ah. Start. Ich glaube, ich krieg hier nach ein Herz oder irgendwie so was. Was das? Ah oh, nee. Der Ort. Ich habe den fast noch gar nichts abgezogen. Kann wundern, warum ich viel Probleme hatte damals. Mir Schütze bringt halt überhaupt nichts ey. Ich krieg den ganz Ah. Oh. Muss meine Gruppe ändern, auch den Heilungsschild. Ah. Oh. Oh. so. Dann brauche ich Dingen hier. Ja, wo fange ich jetzt an? Von Anfang an, ne? Nee, von dir wenigstens. Ja, Dracula als erstes Heilung mit in die Fresse. Hier bin ich Kollege. Ja, guck ich dann an, also viel besser. Oh, ich treffe mit dem blöden Angriff nicht. Ah, oh, das gibt's jetzt nicht. Boom. Ich hätte mich aufladen sollen hier. lange war ja noch nicht gesehen statt ja, er hat ganz chillig an na oh. oh. würde ungern so schnell falken also oh. in die fresse oh gott oh, und ich habe mich während die sich während ihr ko gehen gut Versuchen wir noch mal, weil das wird nicht gut ausgehen, aber Heilungschild aktiviert das macht schon einen riesigen Unterschied. Habe ich gefühlt. gut weiter. weiß nicht ob ich dinge absorbieren kann aber ich will es mal nicht versuchen ha, da kann ja auch werden geil ne? oh. alter auch damit Auch mich hier noch raus, pass auf. So, Heilung, bitte. Vier ne? Prozent. Sechs waren das jetzt. War oh. darauf, oh, bringt überhaupt nicht. <lacht> genau wie ein Monster. Und okay. sagen wir dann. Heilung. Oh. Mit dem B schütze gegen den zu kämpfen, ist aber auch doof. Weil es nicht dass sich nicht aktiviert. Da muss aber auch immer erst in der Luft sein, wenn ich... wenn ich das Ding finde. Nee, verdammt. also mal auf den boden fallen oder so mein gott was oh, dieser kampf so nervig aber oh, bitte lass mich ja nicht weit Okay. halt Und danach gehe ich, glaube ich, ein ding ne? Ein Heilungsdingen, aber oh, sehr gut endlich mal. Warum heile ich meine Smash-Angriffe manchmal nicht? Ich habe doch Smash-Heilung. Alter, was das Na, oh, so eine kleine Kugel erschossen. Oh, ich klopfe so an seinen Kopf. und so, du, du, jemand zu Hause. war oh. wird bis jetzt läuft es oh, gar kein problem nein Jetzt du mich mal durch Hallo tust aber auch nicht Boah, jedes Mal wo ist angefangen so viel Schaden ne ja, endlich mal nehmen zwar sehr viel schaden aber geht noch finde ich oh, wie so. und was hat nein ist das gut so jetzt muss ich ein bisschen auf glück setzen was gegen wen wir mal als nächstes kämpfen oh, die heilen mich ich wollte eigentlich gegen Bowser, aber okay. so lange ich von dem weg bleibe wird dann eigentlich auch kein problem sein mal nämlich zum angriff nicht mehr aber ich glaube da ist auch so die fähigkeit tut mich nicht immer ein aber ich weiß nicht weil es mich hier hoch du machst mich immer stärker Dreck. Hier durch. Oh Gott. Nein. Sehr gut. Ich habe bis dahin geschafft hätte. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Oh, oh komm schon. Ich hätte danach eine Heilung bekommen, glaube ich. Oh, ist beschissen jetzt. Oh, wenn mich da rausgehauen hätte, ne? Hätte ich die ganze buch zusammengeschrieben. kommt oh, komm doch mal hier hin, Mann. An. Wieso kriege ich von denen jetzt so viel Schaden? Oh mein Gott, hör auf, mich die ganze Zeit zu treffen. Komm oh, mir in die Fresse. Mitten rein. In die Archivisferse. Jetzt, oh, jetzt wollte ich gegen Max kämpfen und oh, oh Gott, das wird um das brawlen, na oh. oh, ehrlich mehr blocken genau, so ist kannt er wieder mich trifft, während er schon springt ey. Kann da einfach nicht wahr sein. Ja, das oh ich hier schon in den normalen Bossen. Ey. Wir kommen wahrscheinlich die beiden Bosse kommen wahrscheinlich genau danach. Ne? Okay, ist gut, Mann. Oh. Oh, ich verkehr echt jetzt. Ja, Gott, verdammt. Er macht das zweimal hintereinander. Ich verarsche. War oh, Junge. Oh Gott, ey, oh weh, Ich muss danach gegen die direkt kämpfen. wenn nicht mal, ob ich Max hier schaffe. Ja, eigentlich ich mal ein bisschen. Komm her. Wollt oh, du ganz mich hier hochheilen. So gut jetzt noch der ja Dann bitte noch ein Checkpoint, wenn es geht. was okay oh, oh gott dafür abgezogen Okay. Oh, ich wusste es. Na oh, gut, da hat mich ja wesentlich und wieder hoch. Alter. bitte sagt mir nicht der finale bosskampf mit so ablaufen, wie ich mir denke dass ich beide hintereinander besiegen muss mit drei charakteren Jetzt sind wir nicht sind zwar nicht die allerschlechtesten aussichten aber es trotzdem immer noch hart Wenn die beide einzeln schon unglaublich schwer sind So, Checkpoint bitte. Nee, geht direkt weiter. Das hätte ich jetzt kein Herz bekommen, und das, wenn ich jetzt hier verliere, dann muss ich wahrscheinlich wieder von neu machen. Ne, egal, Boss hier. Okay. Oh Gott. Ja, ist ja überhaupt nicht schwer ne? ging, beide auf einmal Und die haben wahrscheinlich alle ihre gleichen Angriffe noch. Weil ich meine, anderen beiden wieder sie nämlich fast so aus. Ihr sagt ja, oh. ich würde lieber erst ihn erledigen, wenn es geht. Oh gott ich glaube die man aber ordentlich weniger schaden ne? man sich gegenseitig auch schaden merke ich gerade ja gut Hey. Oh. Mal, da war jetzt wieder kacke Und Wenigstens wenigstens es macht nichts gegen euch auch schaden oh, Komm. Macht den aber nicht an Schaden, merke ich gerade. Das ist im anderen also Meister und crazy. Müssen einfach nur zwei übelst miesen Angriffe hintereinander einsetzen oder zur gleichen Zeit. Ich bin weg. Ich habe gesagt, ich will das den anderen erledigen, aber ich habe nicht irgendwie Zeit, hier dahin zu reinzugehen, habe ich so ein Gefühl. Ja. Ah, du tauchst da auf, ehrlich. Okay der hat den angegriffen sehr oh, nee. wird nee, solange er nicht hier voll übertreibt dann geht ihn auf sich selber gut oh, der angriff oder oh, ist nicht annähernd so nervig wie oh. ja bitte sagen mir nicht ich muss von anfang an bitte hier in diesem kampf Sehr gut das wäre richtig nervtötend gewesen gewesen nicht das schon wieder machen müssen ey. ja wohl der allergrößte verarschen hier. Ja, ich muss so viel möglich rausholen ich weiß gar nicht wann der nie -Boxer hier drauf gegangen ist Ja, gut, dass die sich auch gegenseitig schaden man das ist wesentlich fair. Oh aber ja, sehr gut, ich glaube, ich möchte irgendwie ein bisschen entfernter sein, wenn irgendwie wenn irgendwie einer von ihnen am Boden liegt, weil ich glaube, der eine hat sich in Hammer verwandelt. Hat voll ordentlich Schaden an den gemacht. Ja. Ist gleich tot dadurch gegangen. Ja, geh auf den los. Um. Ja, Er setzt Pika irgendwas ein. Okay. Mein Gott ist das stressig. Ey aber ist nicht so schwer wie der andere kampf die einzelnen Kämpfer so gesorgt für. Wenn er mich jetzt fragt, ich habe noch. Oh Gott, nein. Aber da sind nur zwei davon. Gut. Wesentlich noch fair ey. statt irgendwie vier Stück oder so, was auch immer. Glaubt drei oder vier. Und trefft das Ding. Äh. Warte, warte, warte, warte. Nee. Ha, drei Sprünge. <lacht> Okay, dafür hat wir noch beim ersten Charakter sind. hat richtig gut, finde ich. Ja, wir sollten lieber auf, mein, auf den anderen losgehen, ja, damit er jetzt auch mal hier loslegt. Und bestimmt auch irgendwie macht er halt auch mehr Schaden gegen das eine Ding. Er geht auf den los, gut. Ja, ich sollte mal probieren, ob ich die absorbieren kann. Boah, ich mache auch gar keinen Schaden mit den, den Angriffen mehr. Ja, ich glaube, ich bin tot. Oder auch nicht. Sehr gut. Und ist der riesenhammer sehr gut und ist noch ein riesenhammer ja okay da es mit ihm gott geweckt <lacht> Okay, der eine ist gleich weg, halbwegs. Weil der eine legt wahrscheinlich richtig los, wenn ich irgendwie, wenn er nur noch übrig ist, ne? wenn der eine nur noch übrig ist, also wenn nur noch das übrig ist, dann legt er irgendwie wieder voll los oder so und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen versuche ich die beide so zur selben Zeit irgendwie zu erledigen. ist super smash spaß so hart ey. Das ist auf ja kriminell gespräch das spiel die ist immer irgendwie aus der reichweite habe so gefühl Bin ich aber gut einige von den angriffen gehen auf den einige gehen auf den der das hat auf mich geschossen und auf den nicht gut wesens fair wir sind beide eine bedrohung für den oh, wie wenig ich nur abziehe vor allem der eine geht sowieso kaputt weil der andere ein bisschen auf den losgeht. geht also auch was, ne? Bin ich ja der ist gleich tot So. Kommt kein Riesenhammer. Oh, warum man Warum bin ich hochgekommen? Oder eines gleich tot? Hatte den gesehen, wie ich mich da gerettet habe? Ich mache denn gar nichts an Schaden. Ey. Ich muss ich den Gnadenstoß irgendwie geben? Oder was ist ja los? Der andere fragt gar nicht. Vielleicht muss ich den Gnadenstoß geben. Wir ne? können beide nicht einer von denen eher irgendwie frecken da kann irgendwie einer von denen ich Oder doch? du, komm her. Wir noch einen ganzen Charakter übrig was Du hast keine Chance. da guck mal, wie gut ich jetzt bin, ne? Zeitluppe ausgewichen. Na, no. wir haben es leicht geschafft ja, ich Komm, ich habe noch junge ich habe noch einen charakter no, junge. Oh, ich Ich habe nicht vor zu verlieren. Komm her. Komm her. Und boom. Oh Gott. Wir sagen ja etwas Okay, bitte sag mir, das war's. Jetzt fusionieren die miteinander. Na komm. Das war's, oder? Ja, sieht so aus. Licht wurde erledigt. Dunkelheit wurde besiegt. Jetzt explodiert das Universum, egal ja, was wir machen. Okay. Und die Geister sind wieder frei. Gehen in ihr Universum zurück. Nehme ich mal jetzt an. Oh ja. Gut. Damit haben wir das erledigt. Ne? Wir haben das Universum, Multiversum, ganze Galaxie, wie auch immer, befreit. Und wir haben, nehme ich mal, an, alle Endings freigeschaltet. Wir haben gesehen, wenn wir sowohl, wenn wir nur Dunkelheit oder nur Licht erledigen, selbes Ergebnis. Und wenn wir beides erledigen, dann scheint er dann scheint richtig zu sein. Ich meine, jetzt haben wir gar nichts mehr im Universum oder was? Und ja, da waren bilder der ritt Ich weiß gar nicht, wie viel der Part hat. Das ist, ich glaube, 100, 106, 107, ne? 105, 6, 7, irgendwie sowas und da haben wir ja nicht nur den abenteuermodus reingepackt wir haben ja auch klassisch muss gemacht äh, habe ich noch gar nicht versucht ich weiß auch gar nicht ob ich das schaffen werde ja, aber davon sieht man nichts mehr und ja von diesem projekt hier sieht man auch erstmal eine weile nicht mehr außer wenn ich mal so einzelne episoden mal machen will so hin und wieder nicht direkt nach diesem part sondern keine ahnung aber also sowieso gerade im Moment genug Projekte, also mit dem M Master ist auch schon wieder was Neues geplant, aber da will ich auch erst mal warten, wie das hochgeladen wird, erstmal mal fertig aufnehmen und also was mich langsam angehen kann. Ja, nebenbei spiele ich ja noch Tales of Asperia und Kingdom Hearts 3, welche ich mittlerweile sehr viel, sehr viel mehr genieße als dieses Spiel. Also hier war es ja mehr Frustration. je länger ich gespielt habe er ist einmal stärker wurden und ja es wird immer nein, in ein spiel der so bis habe ich so ungefähr macht mir ungefähr zehnmal mal mehr spaß zu spielen und kinder Hearts 3 macht mir irgendwie 1000 mal mehr bock zu spielen also ja könnte er ja mal reinschauen wird mich freuen ich da auch ein paar Views bekommen und so ne wir Verkehr auf meinen Kanal kriegen damit ich mehr Views bekommen und so ne hm. Bitte. okay äh. Super Smash Bros ich glaube das ist das erste Super Smash Bros was ich so intensiv gespielt habe also ja dann habe ich mehr so ein bisschen Casual gespielt so das erste was ich ja gespielt habe war Brawl also besessen hab, alle anderen habe ich vorher immer irgendwie bei Kollegen gespielt. Ja, Brawl war ich nicht so gut. Ich habe noch so auf normal gespielt und so und klassisch muss war für mich schon schwierig an einigen Stellen. Smash vor habe ich ein bisschen, obwohl eigentlich Smash vor habe ich auch die 3DS Version sehr viel mehr gespielt mit Kollegen mit dem Vegas und den M Master. Und ja, die Video-Version habe ich dann auch noch gespielt natürlich, aber so also wirklich hier versucht alles zu sammeln, alles zu kriegen und so, da bin ich doch hier in dem Spiel schon am nächsten dran. Ich glaube, mir fehlen nur noch irgendwie 16 Geister oder so, und dann habe ich alle. Da ist heißt, euch eigentlich nicht. Ich habe alle Charaktere, ich habe dann alle Geister wo ich bei den anderen Spielen noch nicht mal annähernd da dran war so Trophäenmäßig oder Stickermäßig oder was auch immer man da damals sammeln musste alles also ja schon ein Unterschied ein Charakter in klassischem Modus geschafft habe ich auch noch nie in jeden äh, in irgendeinem Smash Boss gemacht der ja, Abenteuermodus auch mit fliegenden Fahren <lacht> abgeschlossen und mein controller weg also um den stuhl ähm, ja mir hat spaß gemacht also wie gesagt frustration und so wurde immer größer die Schwäger, die gegner wurden aber ja ich habe das gefühl ich würde auch immer besser so also ich bin auf jeden fall besser als weiß nicht in den ersten zehn parts oder irgendwie so das ist auf jeden fall bin nicht nur besser wegen den Geistern oder irgendwie sowas, also auch spielerisch ein bisschen besser geworden. Also ja, hatte jeder was davon. Ihr hattet was gucken. Ich habe mich verbessert. Ich habe Spaß. Ihr hattet hoffentlich Spaß und ja, damit geht es dann mit diesem Projekt zu Ende. Bin ein bisschen erleichtert, ehrlich gesagt. Weil jetzt muss ich nicht mehr rumstecken. Ich muss nämlich immer, wenn ich von der PS4 und Switch wechsel, muss ich mal einen Stecker umstecken. Jetzt muss ich das nicht mehr machen für eine Weile. Also, ja, da das ist das größte, worauf ich mich hier freue. Ne? Ja, gut, äh, ich habe nichts gedrückt. Ist schon weggegangen. Kürer, schreckender Finsternis. Okay, das Schrecken des Lichts. Jetzt kriege ich die geschafft Fortschritt 100 prozent das war erreicht 1 neuspiel spiel plus hmm. okay ja so kriegt man dann alle Ge äh, alle dinge ne? alle lernen fähigkeiten okay wir haben 100 prozent abgeschlossen das ist schon mal sehr gut gar und Dakon. Glaube ich anders in der englischen Version? Ahnung. Dragon gewinnen sämtliche Kämpfe. Lebe das wahre Ende des Spiels. Starte ein neues Spiel plus Spiel als auf und Weltige die erste Falls final ohne K.O. zu gehen. Die erste Phase des finales. Okay, und das große Final. Oh, ein einziges Mal Karo zu gehen. Ja. Ihr habt auch, ihr habt ja auch voll drauf. Halte sämtliche Abenteuer. Gaben ein neues Spiel plus. Ja, das werde ich. Kyra und das gleichzeitig besiegt. Sämtliche Kämpfe auf der Weltkarte erfolgreich bewältigt. Menü Musik ist nun unter Mein Mix verfügbar. Ich kann jetzt die Menü. Also super, das hätte ich irgendwie viel früher. Ich habe mich schon gewundert, warum die diese Funktion nicht mehr haben. Jetzt kann ich im Menü ja die Musik ändern. Weil dann hätte ich die schon nämlich seit Ewigkeiten zu folgendes hier geändert. Nee, warte mal. Ich die schon nämlich seit Ewigkeiten hier drauf hier eingestellt. Okay, gibt es ja noch irgendwann, was wir machen können. 15.000 kann ich mir nicht leisten. Jetzt hat wieder geändert hatte ich gerade ändern war da warte du hätte ich dann schon seit ewigkeiten da irgendwie geändert ey habe ich schon geärgert, dass hat das nicht mehr da ist. Voller Warte, du gehst jetzt und spielst Geface Dings ab. Sehr gut. Jetzt geht er hier sowieso weg. Okay. Also wie man sieht, ich habe 1284 von 1297. Und das heißt, mir fehlen noch 13 Geister bisschen doof aber ja was soll man machen ne? weil ich mir irgendwann noch alle holen so vielleicht hm. soll noch ein neues spiel plus machen weil nicht ne? ja man ich bekomme halt was schönes dafür aber ja so kriegt man dann die letzten Lernjuwelen noch, noch ne? Ein neues spiel mit allen kämpfern gaben und aktivierten wlan datei als ach ich kann sogar wählen gut oh, warte mal das ist irgendwie nicht auf einer Schwierigkeitsgrad hier irgendwie das mal kurz hier da ja, bist du noch als wir da waren ich habe einfach ein 1 ne? und ja äh... weiß ich nicht wo mal, sind wir hier? Guck mal da. Boom. Zwanzigtausend Geisterpunkte geil. Und ja, äh Welt die erste was hat und hat, kann man also auch auf leicht erledigen. Ne? ja werde ich definitiv auf Screen noch machen. Ja, da muss ich wahrscheinlich aufballern und online werde ich weiß nicht auch ein bisschen spielen, aber nicht aufnehmen. Und gut, dann würde ich sagen, ja, das war's für dieses Projekt. Ich hoffe euch hat es gefallen, mir hat auf jeden Fall gefallen und ja. Gut. Weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Auf Wiedersehen.